Guten Morgen! Heute möchte ich Euch ausgehend von der größten bisher und am 29. April im Science erschienenen Studie, äh, wie immer unten in der Infobox verlinkt, äh, zur Darmflora einen Einblick darüber geben wie anfällig das für unsere Hemostase, also dem Gleichgewicht im Körper verantwortliche Organ äh, wie, ja, wie, wie empfindlich das ist. Früher mit den bekannten bakteriologischen Untersuchungen war es nicht möglich eine grundlegende Systematik zu erstellen, sondern erst mit dem Einsatz von speziellen Gensonden, die nach spezifischen Merkmalen der einzelnen Bakterienspezies suchen können, kann man eben diese Stuhlproben nun genetisch untersuchen. Das Flam Institut in Flandern hat in den letzten Jahren die Einflüsse von vor allem Medikamenten aber auch der Ernährung untersucht. Ich habe mir mal die Mühe gemacht. Das Institut, ihr kennt ja alle die Problematik der Finanzierung von Studien, von Forschungsergebnissen und eben auch von Instituten. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, das Institut zu recherchieren und herausgefunden, dass das Institut ein quasi Zusammenschluss von vier Universitäten ist und ausschließlich von der holländischen Regierung finanziert wird. Das bedeutet ja, hat man, soweit man das jetzt von außen bestätigen kann, eine absolut neutrale wissenschaftliche Plattform. Bisher war man sich der Tatsache bewusst dass Antibiotika einen negativen Einfluss auf die Darmflora haben. Das bedeutet dass ein Großteil der Bakterien einfach abgetötet wurde und aufgrund des Einsatzes von Antibiotika auch quasi die Darmflora pathologisch werden konnte, das bedeutet also dauerhaft geschädigt. Diese wurden auch in dieser Studie nochmal bestätigt. diese Erkenntnisse. Aber auch andere Medikamente, wie das Vlam Institut herausgefunden hatte, haben einen erheblichen Einfluss auf die Darmflora. So wurden eine Reihe antientzündlicher Wirkstoffe auf die Liste der Wirkstoffe gesetzt, die eine negative Wirkung auf die Darmflora haben und da kommen wir zu einem massiven Grundsatzproblem der heutigen Verfahrensweise der Krankheitsbekämpfung, man richtet seinen Fokus häufig als Arzt voller Elan auf das aktuelle Symptom und bekämpft dieses idealerweise schnell durch das Verschreiben eines Medikaments was gegen dieses Symptom gerichtet ist. Wenn das Grundsatzproblem dann wieder zu einer neuen Ausprägung eines neuen Symptoms führt dann ist das ja für den Arzt auch nicht nachteilig, da er wieder eine bezahlte Leistung erbringen kann. Stellt Euch mal ernsthaft die Frage was passiert wenn die Menschen von den Ärzten tatsächlich geheilt werden würden. Also richtig grundsätzlich. Wenn sie komplett gesund sind, das bedeutet, der Arzt ja, quasi ganzheitlich und verantwortungsbewusst mit euch umgeht, dann wird er da ein Arzt perspektivisch nur noch bei Knochenbrüchen, Unfällen, bei äh, sexuellen Rollenspielen und äh, ja, ähnlichen Sachen aktiv werden. Äh, also fehlgeschlagenen sexuellen Rollenspielen, wobei dem Arzt ich natürlich auch eine Sexualität unterstellen möchte, aber in dem Kontext ist jetzt fehlgeschlagenen sexuellen Rollenspielen. Ja kein Arzt wird das ernsthaft bewusst in seinem Mindset sich aufrufen, das ist klar. aber unterschwellig ist das ein Fakt dessen er sich natürlich auch bewusst ist. Krankheit ist nichts Natürliches, Krankheit hat immer etwas mit, einem, mit einer nicht artgerechten Verhaltensweise zu tun und dazu gehören Sachen die man beeinflussen kann und Sachen die man eben nicht beeinflussen kann. Siehe dazu auch mein Video zu den Auslösern von Krankheiten oben in den Infokarten. Aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ich schweife ab. Also, dauerhafte Schädigungen der Darmflora, wie bei dem Einsatz von Antibiotika, werden wissentlich in Kauf genommen. Aber nicht nur Antibiotika und entzündungshemmende Stoffe greifen die Darmflora an. Nein, man hat eben anhand dieser Studie auch herausgefunden, dass weibliche Hormone, wie eben orale Kontrazeptiva, also Verhütungsmedikamente, ähm ja, die Darmflora angreifen. Äh, genauso wie die gesunde Darmflora von Benzodiazepin angegriffen wird, die zum Beispiel in angstlösenden und sedierenden und schlaffördernden Medikamenten eingesetzt werden. Und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Das, äh, was quasi auch schon lange vermutet wurde, äh, wurde nun noch einmal wissenschaftlich bestätigt. Äh, nämlich, dass auch Antidepressiva und auch Antihistaminika den Darm schädigen. Weiterhin alle Formen von Protonpumpeninhibitoren, also was der Leier als Magenschutzmedikamente bezeichnet. Genauso Metformin, das ist ein Arzneistoff der bei nicht insulinabhängiger Zuckerkrankheit also dem Diabetes mellitus Typ 2 oder bei Adipositas also Übergewicht eingesetzt wird. All das führt zur Schädigung der Darmflora. Reden wir mal Tarales, so gut wie jedes Medikament hat vor allem schädliche, aufgrund der Unnatürlichkeit der Medikamente, äh, Wirkung auf die Darmflora. Also äh, was ich jetzt so genannt habe, das sind antientzündlich, alle Hormonsachen, dann Antidepressiva, Antizepte, das ist, ist alles. Ne? Medikamente sind scheiße. Das was der, der natürliche Menschenverstand was ihm ja schon klar sein müsste. Wie kann etwas Unnatürliches, also von der Natur selber nicht bereitgestelltes, eine grundsätzliche Heilung versprechen. Gerade vor dem Aspekt dass wir Menschen ja die Natur noch nicht komplett verstanden haben und sie entsprechend beliebig reproduzieren können, ja uns nicht mal komplett selber verstehen. Ich bin zwar kein Arzt und habe mir nicht die 5 Jahre Zeit genommen um einen Zettel zu bekommen wo drauf steht dass ich Menschen gesundheitliche Ratschläge geben darf und muss ja, daher jetzt hier quasi sagen dass es mir nicht zusteht, aber ich kann ja meine persönliche Meinung sagen und die ist ganz klar. Medikamente zu meiden, was das Zeug hält. Lieber mal die der, der Sache auf den Grund gehen und äh, in der Natur suchen. Und das bedeutet auch nicht, dass man einen Homöopathen geht und sich irgendwelche weißen Zuckerkugeln verschreiben lässt. Ja, jetzt kommen die ganzen Naturheildinge. Ja klar weiß ich, hallo, euch hat's geholfen und so weiter. Kann sein, genauso wie die Leute sagen, mir haben die Medikamente geholfen. Ne? Das ist genauso unnatürlich. Ne? Weiße Zuckerkugeln sind nicht natürlich und egal wie sie hergestellt oder sonst was. Ne? Nur die Natur ist natürlich. In erster Linie ja, heißt das seine Lebensweise zu überdenken. und Dazu gehört der Abbau von Stressfaktoren. Äh, dazu bitte auch meine Mini-Videoreihe zur zweiten Ebene des Leids unbedingt reinziehen. Die Ernährung. Rein natürlich, also pflanzlich gestalten. Das gehört auch dazu. Ähm, da haben wir es ja sogar schwarz auf weiß, wenn wir unsere Anatomie und die Vergleiche, unsere Physiologie mit denen der Pflanzenfresser und dem der Fleischfresser vergleichen, dann äh, ja, können wir das ja rein auch vom Denken erkennen, dass das normal ist, dass wir uns pflanzlich ernähren. Ausreichend Bewegung und frische Luft. Wir sind keine Lebewesen die den ganzen Tag abgeschottet in einen luftundurchlässigen Container rumsitzen. Leute nutzt doch bitte mal Euren Verstand für die essentiellen Dinge. Überdenkt Euer Leben. Hoffentlich kann ich mal eine Begegnungsstelle einrichten und nicht nur online sondern direkt äh, mit dem Feedback der Menschen arbeiten um auch so auch zu realisieren dass das was ich jetzt hier sage auch bei Euch ankommt. Es ist aber einfach so die simple Wahrheit, aber sie, sie erreicht die Menschen nicht. Lebt das Leben und erkennt, was Leben bedeutet. Es ist nicht die Zahl der Jahre, die man existiert, es ist die Art und Weise, wie man existiert. Erkennt, was Leben ist und ihr seid frei. Doch nun zurück zu dem, was die Wissenschaftler am Flam-Institut bezüglich der Ernährung und der Darmflora herausgefunden haben. Von, ich zitiere jetzt äh, die Originalaussage dieses unabhängigen Institutes, entscheidender Bedeutung ist für eine gesunde Darmflora die Zufuhr von Kohlenhydraten und darunter der Anteil der in pflanzlicher Nahrung enthalten ist. Und da wird auf den Teil referiert der in der öffentlichen Wahrnehmung immer nur mit Ballaststoffen abgetan wird. Äh, ja, dieser äh, sind quasi für uns so mega hammer wichtig äh, für unsere Gesundheit, weil sie natürlich sind und absolut essentiell für ein natürliches, gesundes Leben und eine gesunde Darmflora. Und äh, ja, und die werden so ganz häufig so abge, abge Ja, und Ballaststoffe sind auch drin, aber die sind für die Darmgesundheit extrem wichtig, extrem. Also geht jeden Tag Stück für Stück in eurer Bewusstheit und in eurem täglichen Umgang auf das Leben zu. Das was Euch ausmacht, nutzt solche wissenschaftlichen Erkenntnisse um pflanzlicher Nahrung noch mehr Raum in Eurem Leben zu geben. Und äh, ich rede hier von natürlicher Nahrung ne? und nicht von Fertigprodukten wie Nudeln oder Sojapresslingen oder Kuchen oder äh, sonst was, Gemüse, Wasser und Obst idealerweise in seiner rohen unverarbeiteten Form, das ist, Leben. das ist Leben und das ist das was ihr auch spüren werdet. Ein Leben was wenn ihr es erfahren habt auch versteht. Und zwar nicht mit dem Denken, sondern mit eurem Herzen. Und warum ich als absoluter Genussmensch trotzdem den Genuss ne, nur noch sehr spärlich in meiner Ernährung einsetze, äh, weil er nur er ist halt noch ein Relikt meines konditionierten Gehirns, meines konditionierten Gehirns äh, ist einfach äh, ja, die Tatsache dass ich realisiere was mir gut tut und ich realisiere auch, was mir nicht gut tut, mache es manchmal trotzdem, aber ich realisiere das. Ne? man kann nicht von heute auf morgen sich ändern. sich zu ändern ist ein wahnsinnig schwieriger Prozess und da darf man auch nicht unzufrieden sein. und ein Veganer, der halt eben dann plötzlich doch wieder Fleisch isst, das ist drauf geschissen, ne? da gibst immer wieder dein Bestes. ja und Genuss, weil ich sage jetzt Genuss, wahre Genuss ist, wie man den das ist halt ein Leben im Einklang mit der Natur. das ist ein, so ein harmonischer Genuss. das ist nicht dieser, dieser ich esse jetzt äh, ein Kilo Schweinemettgenuss, also für diejenigen die wie ich sehr gerne Schweinemett gegessen haben oder Schokolade oder was auch immer, ne? es ist, ist so, dieser Genuss ist so, so ein subtiler Genuss, so wirklich im Einklang zu schwingen, das ist was richtig Gutes, was richtig sich geil anfühlen das. und das will man immer als Basis haben. Aber das meiste was ich jetzt sage sind für die meisten eh nur, nur Worte, das kommt nicht an. Deswegen Face to Face ist einfach äh, da, da, da kann man noch drauf eingehen was der andere denkt. Ich sehe ja meistens, was die Leute denken. Mit der Umsetzung einer roh veganen Ernährung kann man wirklich äh, sich ein gesundes Mind äh, Mind äh, Mindset äh, vorausgesetzt, äh, wirklich da auch einen Zugang dazu finden, zu dem, was ich jetzt gesagt habe. Ich weiß, es klingt alles ein bisschen immer spirituell mit eins, mit der Natur schwingen und so weiter, aber es ist, wie es ist. Ne? Schon alleine das Weglassen der tierischen Produkte, das hat bei mir diese Entwicklung katalysiert diese Einklang mit der Natur zu finden. Hab Mut, probiert die Dinge aus. Solange ihr noch in der Lage seid, also eine gesunde Darmflora habt. Und äh, ja, ich wünsche euch einfach mal einen Ballaststoff, Ballaststoff äh, Mensch, einen Ballaststoffreichen Tag. Und ja, lest euch die Studien unten durch. Und ich hoffe, sie gibt euch Motivation, mehr rohe Nahrung, natürliche Nahrung, lebendige Nahrung zu euch zu nehmen. Ich wünsche euch was, euer Christian. Ciao.